Tatsächlich wissen wir heute in vielen Bereichen, was gesund wäre. Es besteht zum Beispiel kein Zweifel, dass Bewegung fast jedes Organ im Körper positiv beeinflusst. Am Wissen liegt es also nicht, wenn es auf der Welt noch sehr viele Stubenhocker oder zu Neudeutsch Couchpotatoes gibt. Ich denke, dass es zumindest oftmals daran liegt, dass Menschen gar nicht glauben können, wie gut es Ihnen gehen würde, wenn Sie schwitzend nach dem Sport Ihren Körper unter der Dusche spüren. Deshalb wäre es toll, wenn durch ein Wunder Paare für einen kurzen Moment Ihre Beziehung so spüren könnten, wie sie sein würde, hätten Sie sich bemüht, trotz Ärger über den Partner nach positiven Momenten in der Beziehung zu suchen. Ich habe tatsächlich die Vorstellung, wenn ich das wundervoll bringen könnte, würden sehr viel mehr Menschen von der Bequemlichkeit, die ganze Schuld der Beziehungsmisere ihrem Partner zuzuschieben, von ihrer inneren Couch aufstehen, für den Genuss, ihre konflikthafte Beziehung in eine geglückte zu verwandeln. Tja, solange ich das mit dem Wunder nicht hinkriege, bleibt mir nur, mit diesen Videos Menschen dazu zu animieren, Statt in Selbstmitleid auf ihrer inneren Couch sitzen zu bleiben, aufzustehen und konstruktiv ihre Beziehung weiterzuentwickeln.